Weiter geht unsere Reise Richtung Cabo de Sao Vicente. Wir verlassen die Ecke von Nazaré und fahren ca. 60 km weiter südlich. Auf der Landkanne haben wir nämlich bei Benice ein interessantes Cabo entdeckt. Das wollen wir uns näher ansehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Angekommen fanden wir einen passenden Parkplatz vor, leider für Wohnmobile gesperrt und so mussten wir weiterfahren. Die offizielle kostenlose Alternative sah allerdings nicht sonderlich einladend aus und so beschlossen wir, eine andere Möglichkeit direkt am Kap zu suchen. An der Küste entlang fuhren wir Richtung Leuchtturm, es waren immer wieder Plätze frei, allerdings für Wohnmobile gesperrt. Am Leuchtturm angekommen, sahen wir, dass die Einfahrt gesperrt ist, allerdings mit dem Untertitel "Pesados", also schwer. Und schwer sind wir ja eigentlich nicht und so fuhren wir rein. Unser Stellplatz für die Nacht war gefunden und es war wirklich ein super Stellplatz. sitzen und genießen. Es ist so schön. Ja, es waren ganz schön viele Fischerboote hier. Also hier scheint es einiges noch zu geben für die, für die Fischer. Ganz schön laut der Kutter. Und weiter geht's Richtung Süden. Unser Ziel für diese Reise, das Cabo Sao Wir sind weitergefahren Richtung irgendwann Fischerdorf, wo es guten <lacht> Fisch geben soll. Und äh, wir schreiben das alles rein. Wir merken uns den Namen nicht. Ja, aber jetzt haben wir hier einfach eine kleine Pause gemacht am Strand. Weil so italienisch hier ausschaut, ist also wirklich ganz toll. Aha. Und äh, ja, und so heute Nacht oder überhaupt da, wo wir gestanden sind, das war ganz ruhig heute Nacht, konnten wir gut übernachten. Und ja, mehr gibt es da eigentlich jetzt nicht so zu sagen, oder? Nein, es war, ist einfach war interessant, wundersch wunderschöne ist und, und Ja, das hat sie ja jetzt, ja. ja. Mhm. Und wenn die Sonne, wenn man in der Sonne steht, also da ist es richtig angenehm schon. Ja. Da hinten sehe ich ein paar schon ganz schöne Wellenbrecher. Also Das baut sich da schon ein bisschen was auf, ab und zu sieben auch, wie sich eine Welle überschlägt. Mhm. Aber es ist natürlich im Vergleich zu 27. Meter hohen Wellen ist es natürlich nichts. Nein, hier gibt es keine Monsterwelle. Ja. Aber wir genießen dafür die schöne Sonne, die es wahrscheinlich bei den Monsterwellen nicht so gibt. Keine Ahnung, wie das da dann ist. Also, also auf jeden Fall genießen wir das hier noch ein bisschen und dann fahren wir einfach wieder weiter. Ja, wir haben immer noch Januar und ich muss sagen, es ist, es ist einfach toll in der Sonne zu stehen und dann schon äh, hier bin ich kurzabendlich hergelaufen, also dann kurzabendlich dann schon unterwegs zu sein. Das ist ganz toll. Ja, es ist, der, der Wind hier ist ein bisschen frisch. Da wo wir übernachtet haben, da, da war windstill. total windstill. Da brauchte man überhaupt keine Jacke. War, war gut, war schön. Und ja, jetzt geht's weiter. Ja. Also das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, was da alles so blitzert und blinkt. Ja? Ist es jetzt wirklich Mikroplastik oder sind es Muscheln? Nee, es scheinen mir Muscheln zu sein. Aber es ist ja erstaunlich, wie das alles zermahlen ist. Also die Muscheln waren ganz fein geschliffen durch, die, durch das Meer. Oder, sie? Ja, bei der Brandung. Die sind ganz glatt, ganz total glatte Oberfläche ja. haben die hier. Da wird alles zerrieben. Wenn man da Plastikflasche reinlegt dann Sand, dann ist die Arbeit zerrieben. Ja, das machen wir ja jetzt. Schließlich wollen wir ja kein Plastik ins Land. Nein, ich sage nur wegen Plastikmüll, mhm. wo man ja sagt, dass der immer auf den Stränden verbreitet ist. Als als Fischerdorf deklarierte Kleinstadt Erik Heira war nichts für uns, das stellten wir schnell fest, aber zumindest konnten wir eine Ver- und Entsorgung benutzen und entschlossen uns zur Weiterfahrt. Navi führte uns zu dem anvisierten Stellplatz aber durch abenteuerliche Straßen, die selbst uns nicht ganz geheuer waren und so entschlossen wir uns kurzum den zweiten anvisierten Stellplatz aufzugeben und uns nach einer anderen Alternative umzusehen. später geworden ist und wir eigentlich zu dieser zeit schon einen stellplatz haben wollten entschlossen wir uns noch ein paar kilometer auf uns zu nehmen und richtung krabro zu fahren immer keine Nebenstraßen fahren, müssen wir immer wieder mit Engpässen rechnen und so kam es auch auf dem Weg Richtung Capo Roca, aber es ging wieder alles glatt. Schade, direkt am Kap konnten wir den Parkplatz nicht nutzen, da er nur für 3,5 Tonnen zulässig ist. Also, wir sind jetzt wieder einem Cabo angekommen. An einem sehr schönen Cabo. Ja, und da ist jetzt noch ganz viel Betrieb. Jetzt warte mal einfach, bis die PKWs wieder weiter oder wieder nach Hause fahren. Spätestens <lacht> beim Sonnenuntergang sind wir frei. Ja. Wir dürfen auf den großen Parkplatz nicht fahren, weil der ist nur für dreieinhalb Tonnen zulässig. Ja, leider. Aber jetzt eben warte mal, bis hier die anderen Autos wechseln und dann schauen wir, dass wir uns da dazu stellen können. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, ich wollte nämlich sagen, diese Fahrt hierher, das war jetzt auch wieder eine Fahrt, die war nicht ganz so ohne. Und jetzt muss ich euch wirklich mal sagen, ich muss der Helle echt einmal loben. Oh. Ja, so wie er diese Straßen und Kurven bewältigt, also Hut ab, ja, also... Ja, aber ich kann das auch nicht nachvollziehen. Unsere Navis, die leiten uns durch diese engsten Dörfer durch. Ich weiß nicht. Und da gibt es garantiert auch noch andere Straßen. Aber wir haben es geschafft. Oder vielmehr der Helle hat Zumindest geschafft. stehen wir jetzt am Cabo, ja, genau. Cabo de Roca. Und es sieht auch sehr interessant aus, Also ist auch was für Spaziergänger und für Wanderer, ja. Ja, für Radfahrer weniger, <lacht> aber für Wohnmobilisten über viereinhalb Tonnen nicht so geeignet, aber wir werden hoffentlich ein Plätzchen finden, spätestens wenn die Sonne untergegangen ist. Ja, es ist eigentlich schade, dass das für dreieinhalb Tonnen gesperrt ist. Naja, ist halt so, ist halt so. und äh, wir warten jetzt halt einfach ab, wir stehen jetzt hier in einer, in einer was ist denn das jetzt? So ein Feldweg oder so? Ja, wenn, Feldweg. Jetzt, wenn jetzt halt von hinten ein, einer kommt, dann müssen wir schauen, das dass wir wieder wir wegkommen. Wieder hat, ja. <lacht> ja, also jetzt ähm, warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt. Genau. <lacht> Nachdem zwei Fahrzeuge den Parkplatz verlassen haben, machten wir uns sofort auf den Weg auf die andere Straßenseite. Und schwupps war schon wieder ein anderes Fahrzeug in einer Parklüge standen, aber die Gegenseite war erstmal erobert. Und nach einer überschaubaren Wartezeit konnten wir uns dann endgültig für die Nacht positionieren. Ich, oder? Super, ja, mir gefällt es gut. Jetzt gehen wir zum Leuchtturm. So verbotene Zone unterhalten wir uns natürlich dran. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte schließlich keinen Steinbrocker oder Felsbrocker auf den Kopf kriegen. Und es wäre sonst so ungemütlich, darunter zu gehen? Also steil wahrscheinlich. Und Strafe wollen wir auch nicht sein. Ja, das ist ja gleich gar nicht. Das schadet ums Geld. Genau. <lacht> Umsonst steht das Schild nicht da. Und früh morgens ist da schon einiges los. Ja, ein beliebtes Ausflugsziel. Cabo de Rocca. Wenn man da ganz westlich rüberschaut, Richtung Westen immer geradeaus, dann kommt man zu den Azoren. Und dann kommt man irgendwo etwas südlich von Washington raus. Also. Da müssen wir mal ganz angestrengt gucken, ob man irgendwo Land entdecken. Ich sehe kein Land, ich sehe nur Wasser und Himmel. Ja, die Azoren sind ja auch ganz klein. Ja, aber Amerika <lacht> ist groß. Auch die Mizi genießt das Kap. Wir sind noch nicht am Cabo San Vicente. Und da hinten links, also südöstlich, ist Lissabon, kann man genauer erkennen, denke ich, ja. Und da hinten ist Amerika, das kann man auch gut erkennen. Ausblick ist eigentlich nicht. So in Wohnmobil Prospekten, das sind solche Plätze immer an der Tagesordnung und wir wissen das aus der Realität, oftmals trifft man solche Plätze dann nicht an, aber jetzt haben wir mal einen erwischt und das macht richtig Laune. Zwei Nächte gönnen wir uns hier. Ja, genau. Das waren zwei wunderbare Orte, die wir mit unserem Wohnmobil besuchen konnten und die richtig Lust auf den Westen Portugals machen. Schön, dass wir euch wieder mitnehmen konnten. Wir sind weiter unterwegs und im nächsten Video fahren wir mit euch zu einer Rennstrecke durch eine große Stadt und zu einem Campingplatz um schmutzige Wäsche zu waschen. Bis dahin macht's gut und liebe Grüße aus Portugal.